Und los geht's, Brudum, Reife Niveau 4, das setzt einiges voraus, also bitte immer vorherigen Videos schauen oder halt äh, die Links darunter, wenn sie noch na, da schon da sind und jetzt geht's um Fläche zwischen zwei Kurven, also Integralrechnung. Und da ist die Aufgabe, berechnen Sie die Fläche zwischen den Funktionen, bla, bla bla bla bla bla, die Funktionen kann man selber sehen, und zwischen den Stellen minus 2 und 2, also die Fläche hier drinnen und da drinnen, ja, von minus 2 plus 2 und zwischen den beiden Kurven. Ja? Und bei solcher Aufgaben ist äh, ziemlich wichtig, erst die Funktionen in einem Diagramm zu sehen. Warum ist das so wichtig? Ja, das sieht man hier sofort. Weil um die Fläche hier zu berechnen, muss man die Funktion oben minus die Funktion unten immer berechnen. Und hier ist die Funktion oben die grüne Funktion, die F, und hier die, und die Funktion unten die rote Funktion, G. Aber ab diesem Punkt ist oben die rote Funktion, G, und unten die grüne Funktion. Also hier muss man F minus G berechnen, und bis zu diesem punkt von minus 2 bis zu diesem punkt und ab diesem punkt muss man halt g minus f berechnen die rote funktion ist die grüne ja und daher muss man erst diesen punkt herausfinden wie findet man so einen punkt hm ja, wo treffen sich einander zwei Funktionen, man muss die Funktionen gleichsetzen, ja, das haben wir auch hier so gemacht hoffentlich haben wir das immer noch in Erinnerung und die Funktion G von X ist da hier geschrieben, da haben wir sie geschrieben und die F von X da und äh, ich muss sofort sagen, äh, bei Georgiebra zum Beispiel habe ich versucht diese äh, Funktion äh, mit dem System, mit dem Algebra System da zu lösen, das macht Georgiebra, zumindest 6 in, in meinem Computer nicht, was ich dann gemacht habe, hm, ich habe eine gute Idee gehabt und es hat doch geklappt, tatsächlich geklappt. Also ich habe einfach, äh, da gibt es in George die Funktion äh, einfach also äh, geschrieben, dass äh, der Schnittpunkt von den beiden äh, Kurven gefunden äh, werden soll. Und das hat georgia tatsächlich gemacht, äh, weil halt äh, die Kurven irgendwie auch so berechnet werden. Ja? Und das bedeutet, ich habe dann den Punkt gehabt und dann wusste ich sofort, wie viel der x-Wert ist. Ja? Und das habe ich hier auch geschrieben. Da sieht man ja auch, dass es ungefähr stimmen soll 1,66433 und so weiter und so fort, das ist ein ungefährer Wert. Aber genau kann man das noch nicht, doch nicht haben bei dieser Funktion, ja. Ein bisschen Ungenauigkeit wird bei der Fläche schon geben. Und deshalb soll ich das auch hier korrigieren, werde ich danach machen, dass es hier ungefähr so gleich ist. Wie auch immer, für, äh, das Intervall von minus 2 bis x1, bis diesen Wert hier, 1,666, müssen wir oben f minus unten g, also f minus g integrieren, von minus 2 bis x, x1, ja, und für den anderen Teil hier müssen wir g minus, x, äh, minus f von x integrieren, also von x1 mit plus 2, das muss ich auch korrigieren, um Gottes Willen. Oh, immer wieder kleinere Fehler, aber ich werde es korrigieren, passt schon, also von x1 bis 2 muss man hier schreiben, ja, das ist dann so g von x minus f von x, muss man hier dann integrieren, und was bedeutet das in diesem Fall, man schreibt erst äh, halt f von x, f von x ist da falsch geschrieben, ich korrigiere das gleich und mache dann weiter, äh, ne, das war doch richtig, <lacht> weil es hat mich verwirrt aber auf jeden fall dass ich hatte tatsächlich hier so minus 0,5 x also das ist halt minus g von x das kann man auch am anfang schreiben das hat mich ein bisschen verwirrt und minus von minus 1 ist plus 1 und dann habe ich halt tatsächlich die f von x funktion hier so wie sie da steht geschrieben also das ist hier richtig und dann hier bis 2 das werde ich gleich korrigieren ja aufnahme produzieren ja, das ist manchmal nervig, ich habe das jetzt korrigiert. <lacht> so, anstatt minus 2 ist jetzt das Richtige, 2. Und unten also halt die äh, G-Funktion, also 0,5 e hoch x minus 1. Minus die f-Funktion, e also Minus von Minus wird Plus sein, Minus von Minus Plus und dann Minus 2,75, das haben wir also geschrieben. Und dann bei solchen Aufgaben schreibt man jetzt hier die, die Integrale, wenn man sie berechnet hat, also das Integral von r e hoch x ist r e hoch x und die Konstante bleibt gleich, das Integral von 1 ist x, das Integral von x hoch 2 ist x hoch 3 Drittel und so weiter und so fort, das äh, sollten wir schon können, und schreibt man das so irgendwie, ich habe diese Schreibweise in einem anderen Buch hier im Wikibooks gesehen, ich weiß nicht, ob diese Schreibweise die richtige ist, man könnte auch hier eine, eine einfach senkrechte Linie schreiben und minus 2x1 schreiben. Aber auf jeden Fall, damit es klarer ist, ist, finde ich diese Schreibweise eh gut. Also das hier muss von minus 1, minus 2 bis x1, also bis 1,66433 berechnet werden. Und das hier äh, von x1 bis, äh, also von 1,66433 ungefähr bis 2 berechnet werden. Und dann haben wir halt den Wert. Und was bedeuten diese Sachen jetzt hier von minus 2? Also ich schreibe erst überall... Äh, äh, erst den Wert oben, ja, ich ersetze das überall mit dem Wert oben, überall wo x steht und berechne das, und dann mache ich minus überall den Wert, die, der unten steht, ja, überall. Und das Gleiche habe ich hier hier nur vor oben gemacht, das Gleiche muss man dann unten machen und so weiter und so fort. Dafür hat er keine Lust gehabt, also wenn jemand Lust hat, kann das gern machen äh, ich mache das sonst vielleicht irgendwann auf jeden fall die idee ist schon da wenn man geduld hat kann man das auch einfach weitermachen das war es vielen dank